Hallo ihr Lieben, heute ein kurzes Video über diesen äh, unscheinbar aussehenden Kundenlebenslauf, der eigentlich relativ systematisch funktioniert. Äh, Genauso geht eigentlich jedes Unternehmen äh, mit seinen Kunden um oder sollte zumindest damit umgehen. Ihr seht hier die Entwicklung vom äh, Interessenten zum Kunden zum Stammkunden bis zum Ende äh, der Kundenbeziehung, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, also mit den einzelnen Stationen äh, Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, Kauf, äh, Erobern des Kundenherzens, ein bisschen Bestandskundenmarketing, dem Kunden nochmal was verkaufen bis zum Ende der Kundenbeziehung. Und ähm, genau so funktioniert eigentlich Kundenbeziehung und Verkauf in jedem einzelnen Unternehmen da draußen. Das Problem ist, es gibt... Diverse Stellschrauben, an denen man das Ganze optimieren kann, damit der Kunde nämlich glücklich ist und am Ende kauft. Und die habe ich hier mal so eingezeichnet. Das ist natürlich nur schematisch, ich gebe es zu. Aber hier unten sind halt diverse Regler. Wie viel Aufwand stecke ich in Marketing, wie viel in Produktentwicklung, wie viel in Vertrieb, wie viel stecke ich in, den, äh, in, die, in die Wiedergewinnung des Kunden, dass er sozusagen das Produkt nochmal kauft oder ein Upsell macht oder etc. Das ist teilweise nicht wirklich trivial. Und ich erlebe oft, dass... Ähm, an manchen Punkten extrem viel Geld ausgegeben wird, an manchen extrem wenig, aber das Endergebnis zählt und der Kunde ist dann teilweise verärgert und nicht glücklich und das hat total beknackt. Also ähm, habe ich dazu ein Seminar gegründet, ja, oder entwickelt, das heißt Kundenbeziehungsratgeber und das wird diesmal in 2020 nicht nur äh, einmal stattfinden, sondern tatsächlich äh, werde ich damit ein wenig durch Deutschland reisen. Also hier kann man zu ja erkennen, äh, da ist überall der Olli drauf. Ähm, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München. Ja, und äh, was soll ich lange erzählen? Ähm, vielleicht kennt ihr den kleinen Kollegen hier, das ist der Early Bird. Äh, den gibt es nämlich noch. Und das heißt, es gibt noch Early Bird Tickets, würde mich freuen. Schaut doch einfach mal rein äh, unter www.kundenbeziehungsratgeber.de so. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis bald, euer Oliver.